Ja, bisschen was muss noch rein. von meinem Das ist Oh, ist ruhig, ruhig auch Oh, Das ist nur Schokolade. Echt scheiße ist, dass rund zwei Millionen Kinder in Westafrika unter ausbeuterischen Bedingungen den Kakao für unsere Schokolade ernten müssen. Tu was gegen die Scheiße! Sorge dafür, dass Unternehmen weltweit die Menschenrechte achten und Kinderarbeit beenden. Unterschreibe jetzt unsere Petition unter www.incota.de-lieferkettengesetz <lacht>